Ein ganz wesentlicher Punkt bei uns steht schon in den ersten Zeilen drinnen, dass äh da es ein Netzwerk ist und Netzwerk bedeutet, dass wir Kollegen sind, dass wir Freunde sind, aber nicht nur unsere Kollegen müssen so denken, sondern auch unsere Kunden wollen wir auch zu Freunden machen. Das geht aber natürlich auch nur dann, wenn wir unseren Kunden überregional betreuen können. Es erbt jemand was in einer anderen Ecke, der möchte zu seinem Makel des Vertrauens gehen und nicht irgendwohin, wo er keinen kennt. Das Netzwerk ist ganz, ganz wichtig, der Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen. Es kann jeder im Remax-Netzwerk auf ein großes Portfolio an Immobilien zurückgreifen und das ermöglicht natürlich ein entsprechend besseres Kundenerlebnis. Der Erfahrungsaustausch innerhalb des Remax-Netzwerkes ist einer der Säulen unseres Konzeptes. Also sich hier mit über 600, 700 Kollegen in ganz Österreich über das Geschäft auszutauschen, über den Immobilienmarkt auszutauschen, sich auszutauschen, wie kann man das Geschäft besser machen, wie kann man die Kundenzufriedenheit weiter erhöhen ist ein ganz essentieller Part für die Marke und für die Kollegen im Netzwerk. Rund ein Drittel unserer Geschäfte sind Gemeinschaftsgeschäfte, wo zwei Kollegen zum Wohl des Kunden kooperieren. Und das bedeutet natürlich auch für den Kunden, dass er eine maximale Auswahl hat und österreichweit hier durch die Vernetzung viele, viele Objekte nutzen kann und immer einen Ansprechpartner hat und somit auch die Vertrauensebene bestens gegeben ist. Ja. Und ein Netzwerk ist für mich eine, eine große Plattform, wo ich in einen Synergieeffekt SOG geraten kann, um zu nehmen und zu geben. Und das geht natürlich nicht nur über die Bezirks- oder Bundesländergrenzen, das geht über die Landesgrenzen und geht auch über den großen Teich oder sonst wohin. Jeder Remix-Makler kann die Objekte, die ein anderer Remix-Makler gelistet hat, also wo er einen Abgeberauftrag hat, verkaufen, vermieten. Und damit hat jeder Konsument das maximale Sortiment vor sich, der jetzt kaufen oder mieten möchte. Und jeder Abgeber natürlich eine wesentlich höhere Chance, sein Objekt rasch und zum bestmöglichen Preis verkauft oder vermittelt zu bekommen. Circa 130.000 äh, Kollegen weltweit stehen uns als Geschäftspartner zur Verfügung, was letzten Endes auch dem Kunden hilft, in fast jeder Ecke der Welt zu uns zu kommen. Und... Äh, uns zu beauftragen, seine Immobilie zu suchen oder zu verkaufen. Und als Immobilienexperte ist man dann besonders gut, wenn man die Region kennt und die Menschen kennt und das ist natürlich auch wieder ein Netzwerk plus, dass der Kollege, der den Kunden betreut, nicht zwingend die Region kennen muss, weil er natürlich immer einen Kollegen vor Ort hat im größten Maklernetzwerk, der dieses lokale Wissen hat und wenn die zwei Remax Kollegen wieder zum Wohle des Kunden kooperieren, dann kommen glückliche Kunden heraus und das ist unser Ziel.